Hier in der Theodor-Körner-Kaserne in Lüneburg findet heute ein Tag der offenen Tür statt. Die Bundeswehr präsentiert sich als familienfreundlicher Arbeitgeber, lädt Kinder zum Spiel auf Hüpfburg und Panzer ein. Und wir als Lüneburger Bündnis gegen Militarismus protestieren gegen diese Propagandashow. Wir sagen, wir lassen uns hier keinen Sand in die Augen streuen. Beim Militär geht es immer noch nicht um Spaß und Hüpfen, sondern ums Töten und getötet werden. Es geht nicht um den Duft von Gulaschkanone, sondern um handfeste wirtschaftliche Interessen in diesen Kriegen weltweit. sollen junge Leute für den Kriegsdienst, für die Verpflichtungen in der Bundeswehr geworben werden, aber ihnen werden dabei nur die halbe Wahrheit aufgetischt. Ähm wird tatsächlich vergessen, dass Krieg kein Spiel ist, sondern das Militär hier der Vorbereitung von künftigen Kriegen dient.